Ihr seid Next Generation auf jeden Fall. Ja. Ne? Habt ihr vielleicht einen Tipp für mögliche Neukunden? Der Tipp oder Ratschlag würde ich sagen, kauf einmal und anständig und dann aus der Region, mit Holz aus der Region, weil du hast Freude bis an dein Lebensende.